Hey Leute, willkommen zurück zu <lacht> Assassin's Creed 2. Ich wollte Call of Duty sagen. Äh, ich bin kurz in Montaiglioni gewesen, habe mein Geld geholt. Und wir machen weiter mit der Mission. Story. Woo. Ah, da seid ihr ja. Ist das getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Okay, ein Doppelattentat Dante und Silvio ausschalten. Ich dachte, es geht um Silvio oder Dante. Hm. Okay. Wie auch immer. Äh... Ja. Achso, ich dachte. Okay. Egal, Ich dachte gerade, da steht ein Pferd in der Wand. Ich brauche mal Medizin. Ich heile mich mega oft wegen Fallschaden momentan. Pflege Ah ja, das kann ich ja nachfüllen, weil ich habe so viel. Vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Nee. Aber hab ich ne. Aber habe ich nicht. Kann ich nur 15 Medis haben? Ich dachte, ich habe mehr. Naja, ich dachte, ich habe 20. Aber nein, das waren die Wurfmesser. Stimmt. Ja gut, dann gehen wir direkt rüber. Okay, jetzt bin ich ja gespannt, wie wir diesen Angriff starten was wir damit erreichen können. Weil die Soldaten waren ja bis jetzt nicht wirklich eine Hilfe beim Kampf. Also ich kann mir vorstellen, dass ich weiterhin alleine kämpfe. Mehr oder weniger. Gut, ich kann sie zwar zum Ablenken schicken und dann weiterrennen. Hat auch seinen Reiz. Ja, Kreismaschen. Hilft. Muss ich jetzt? Ah, ich muss ganz hoch wieder. Ja, ich hätte dann Aussichtspunkt dann das mitnehmen können. Hm. Egal, wir wissen schon, wie es aussieht. Okay. Bartholomeo ne? Bartolomeo braucht meine Hilfe. Ich, glaube, ich kann diven, wenn ich X mache. Hm. Okay, also ich muss ihn auf jeden Fall helfen, Dante. Muss zum Arsenal zurück. Natürlich. Salve, Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Nach. Schuh, da, da. Ist das ein normales Titrat? <lacht> Der läuft einfach mal so lang. Okay. Merkt davon nichts. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu falten. Du so kannst nicht mal, du Hurensohn. Oh. Gegen ihn muss ich kämpfen. Ich konnte ihn nicht von hinten asimilieren. Doch, kann ich. So ist es ja tot. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Kommt zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rolling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Dante ist tot, oder? die wollen ohne uns oh ablegen oh nein wirst du nicht grazie train weiter am binder okay den habe ich den habe ich Nein! Doch wartet einen Moment! Okay. Ah, jetzt habe ich so gut aufgeholt, jetzt habe ich wieder Abstand. Niemand kommt los. Nicht ganz das Attentat, das ich wollte, aber okay. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Oh. Sie wollen. Sie wollen. Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in Pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Alter, 8000. Okay, aber die Synchro-Stimme von Bartolomeo ist wirklich noch nicht so gut. Die von Ezio finde ich voll cool, aber Bartolomeo schreit einfach immer so in der Gegend rum. Das war jetzt Sequenz 10. Genau, steht unten auch. Perfekt. Ich habe vorhin in den, in den Erfolgen gesehen, dass es Sequenz 9 war, die wir vorhin erledigt haben. Deswegen wusste ich das gerade. Also wir kommen doch recht schnell und vor allem gut voran. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir hier endlich raus oder geht es weiter? Wir haben noch ein Gebiet in Venedig, das wir erkunden können. Plus jetzt eventuell Zypern. Ich glaube, wir kommen aus dem... Ah ne, wir kommen nicht aus dem Animus raus. Okay. <lacht> Zwei Jahre später nochmal. Die Ladescreens sind voll fancy. Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über zehn Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. Zehn Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor, aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. <lacht> Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Diese Bin ich auch gespannt. Sein. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier. der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet? Nur der Prophet kann sie öffnen: zwei Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn Sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mozerniko. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. Okay. Flieh, hm. flieh, du ruchloser Krok! Was? Was treibt deine Zusicht? Lass der Händler Dederlos! Mit seiner Gesamtheit! Jetzt sieht er endlich das große Ganze dahinter. Wow! Wir müssen direkt wieder zu diesem Bartolomeo gehen. So wie es aussieht. Nee, nicht mal wir sind sehr weit weg von ihm <lacht> wo bin ich denn diesmal am hafen so. das ist ein riesen Stadtabschnitt das ist eine Mission ich bin nur gerade um gucken ob ich irgendwas verpasst habe Sieht aber nicht so aus. Ich könnte noch kurz diesen Punkt hier machen. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung drin nochmal. <lacht> ja, das ist... Okay, wir haben es geschafft, die anderen zu töten. Das ist schon cool. Die stehen immer noch da rum. Mhm. Zwei Jahre sind vergangen. Die Zeitsprünge sind halt schon extrem. Und dieses Schiff kommt wieder. Wir haben zwei Jahre lang nichts gefunden von denen. Und jetzt bringt sie mir erst das Logbuch. Ist halt schon ein bisschen lange her. Eben, es macht Sinn, da ja die Tode re relativ... Vollidiot. Ist ja gerade in den Tod gesprungen. Ja, ist er. Selber schuld. Äh, ja, es macht natürlich Sinn, dass man die Tode realistisch haben will von der Zeit her. Aber diese Zeitsprünge sind halt teilweise schon extrem. Eben, dass ich jetzt zwei Jahre lang brauche, um dieses Logbuch zu bekommen. Jeder nach früher kommen können. Irgendwas gescheites? Ne. Okay. Da ist sicher noch ein Punkt und da noch einer. Ich mach noch kurz den und dann machen wir die Schlaufe rein in die Mission. Aber. Hey! Finde ich das Zeichen gerade vielleicht? Ja nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. aber ich glaube, da bin ich hochgekommen. Ja, nicht ganz. Ne, hier ist es auch nicht. Hm. Dann suche ich das Zeichen Das ist ein Fahndungsding. Okay, dann suche ich das Zeichen später. Hier ist es auch nicht versteckt. Ah, dieses Haus gehört ja auch noch dazu, glaube ich. Oder? Ich hoff's mal. Ja, da ist es. Ha! Was sind diese peruanischen Figuren am Boden? Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Ah, scheiße! Ich muss der Kopfschmerzen denken. Sie verdrehen! Wird mal wieder Zeit, sowas zu machen. Haben wir doch schon lange nicht mehr gemacht. Aber mit diesem Bilderrätsel bin ich einfach scheiße. Der wirtschaftlich drahtlose Energieübertragung ist von höchster Bedeutung, ah, die Wirtschaft, Entschuldigung, für die Menschheit. Dieses Mittel verleiht uns die Herrschaft über die Luft, das Meer und die Wüste. Es wird uns helfen, die Notwendigkeit von Minenpumpen, Transportern und der Treibstoffverbrennung zu überwinden und so die zahllosen Gründe für sündige Verschwendung zu eliminieren. Sie macht die lebendige, glorreiche Sonne zu seinem gehorsamen, fleißigen Sklaven. Sie wird der Erde Frieden und Harmonie bringen, von Nikola Tesla. Er fand es in Kroatien. Schriften? Hat er den Apfel bei sich? Natürlich er hat er. Es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. Alright. Wurde mal wieder Zeit. Waren die eh noch später, also. Entweder ich finde die jetzt oder ich finde die später. Ich habe hier eine Map, wo ich was noch finden kann. Also, ich weiß ja, auf der Datenbank, so meine ich. Die Datenbank hat eine Übersicht, welche Karten ich schon abgesucht habe und welche nicht. Okay, aber wenn ich jetzt direkt beim Missionspunkt vorbeirenne, nur um da reinzukommen, dann mache ich die Mission. Und so sieht es nämlich auch gerade aus. Und wieder? Ah ne, Mastenball, nicht Karneval. Könnt ihr jetzt anheuern, dass sie für Ruhe sorgen? Ich mach das dann bis so. Du kannst das, ich glaube, an dich los. Endlich. <lacht> Dankeschön. Die schöne musik hier oh. action musik vor dem start ja so wie es aussieht komme ich an die mission du bist mir doch scheißegal So, wo bin ich jetzt? Jetzt muss ich kurz gucken. Moment. Ja, ich, ich komme direkt an der Mission vorbei. Ich mache die Mission in dem Fall. Vielleicht kann ich unterwegs noch die äh, die Aussichtspunkte mitnehmen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie ich da reinkomme. Da kann ich nicht durchtauchen. Wo bin ich denn? Moment. geschlossene hafen also muss ich wahrscheinlich rüber klettern das heißt wahrscheinlich muss ich wieder aber das habe ich doch schon mal gemacht äh ich glaube ich war hier drauf schon mal Oh, doch, hier war ich schon. Dann gucken wir mal, was wir jetzt weitermachen können. Ich wusste nicht, dass wir noch nach Zypern gehen, hätte ich gesagt. Bin ich noch ein bisschen erstaunt davon, aber cool. Zypern ist schön. <lacht> Weltreise hier, das ist voll geil. Also wir haben eine Weltreise, wenn wir alle durch haben, aber... Muss ich hier oben hin? Was tut ihr denn hier? Ja. Ah, deswegen, okay. Onkel Mario? Hm? Wo bringen sie es hin? Dieses Ei kommt mir bekannt vor. Es ist doch das, das ist im ersten Teil. Aber das kann nicht sein. Das ist im ersten Teil. Das ist versteckt, das weiß man. Töte ihn jetzt einfach noch. Ich habe den voll angesprungen. Ach, ich darf das noch nicht. Ich dachte, ich muss das stillen. Ja, dann schleichen wir dem mal nach. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das. Ist das ist voll geil. Sonst so zählt nicht. So zählt es. Ähm, das ist ganz sicher, dass I das Ei äh, das, alter E am Ende hatte. Fuck you! Das war, weil ich in diesen Kistentypen reingelaufen bin, ne? Bitte nicht alles noch mal. doch. Diesmal stehen hier oben sogar Wachen rum. Ja, aber das war das Ei aus Masjaf. Ganz klar. Oder ein gleichwertiges mit dem Splitter drin. Ist voll heftig. Nein, bitte nicht. Wirklich nicht. Ab hier läuft er nämlich. Ab hier ist es gemütlicher. Ich wollte eigentlich nur die anheuern. Ich habe aussehen gerade beide angeheuert. Hey, lasst mich in eure Mitte. Macht das nicht kompliziert, meine Damen! Listen vorlegen. Vorsicht, Ja, mal gucken, wo der hingeht. Lustig ist, dass es nur bei mir ist, ja, wenn ich die Kisten runterschmeiße. Sie hat jetzt eine Kiste runtergeschmissen und das interessiert den für nicht. Ist nur wichtig, wenn ich das mache. Wie immer. Meine Damen. Ja, so geht's natürlich auch. Nein. Mein Gott. Euren Zauber. Ja, das sind doch Diebe. Da, und die halt, um halt, ihr habt ihn! Halt ihr Mistkerle! Unsere große Hoffnung. Edle Preise für edle Waren. Rüstung. Yeah, Attenzione! Der Strafkatalog für Bucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. <lacht> in dieser ruhmreichen Stadt hier nehmen <lacht> Das bringt mir noch ein bisschen Geld, finde ich cool. Ich hoffe, da war irgendwann mal noch ein Checkpoint drin. Was war jetzt das? Haben die Wachen, die ich vorhin wegen Dieben organisiert habe, habe, doch, äh, die Diebe, die ich vorhin wegen den Wachen organisiert habe, die Wachen jetzt hierher geführt, dass sie den umschmeißen, das finde ich geil. Ah, ein Codex. Mm. Hey. Sein Funktioniert das? Wäre verlustig. lustig. Ah ne, geht nicht. Ich bin unauffällig. Boah, wie lange geht denn das noch? Kannst du bitte mal ankommen? Ja, das war jetzt richtig nötig. Alle drei stehen. Ja, was macht denn der? Muss ich dem jetzt nachspringen? Ist das schlau? Mach mal. Oder ist wirklich meine Mission? Ne, es das heißt ja entfernen und behalten. Nur verfolgen, genau. Okay. Oh, die sind ja immer noch da. Geil. Der Maestro. Ach, okay, perfekt. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das ändert die Sache. Mm. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Kein Grund für dich hier zu sein. Geh. Hey. Ich habe 90 Sekunden, um da. Einzudringen. Ladies, heute noch. Ich muss echt... Bitte. Ich weiß nicht, wieso die mich jetzt gesehen haben. Also, ich war ja mega unauffällig. Nein, aber ich hab doch... Extra Ablenkung und ich dachte, die Ablenkung ist da, damit ich nicht gesehen werde. Boah, manchmal... Ich Pisst euch alle. Wieso wurde ich jetzt Okay, egal. Wie lassen es sein. Ich fange einfach nochmal an. Weil... Ist halt so... Ja. Wir... die nicht angezogen. Ich checks nicht. Okay, ich gehe oben rum. Ist mir egal. Ich gehe oben rum. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Klar. Danke, dass du an der Leiter vorbei rennst, weil macht ja auch Sinn. konnte nicht mal hoch. Ach, leck mich. Ich mache ich mach einfach irgendwas. Vielleicht klappt es dann mal. mein beste Steuerung meines Lebens. Wie immer. Aber ist okay. Ist okay. Gehört ja auch dazu. Du übrigens auch. Niemand hat mich gesehen. Bullshit. Frisch gefangene Egel. Nehmen wir es mal anders. Geh! Weg, Quatrini. Feier Gold. Gold. Quatrini? Feier Gold. Wo kommt das denn her? Was? Was haben wir hier Moment mal. Diese Kampf ist. Hey! Hier! Kenne ich euch nicht. Er ist mir bekannt. Laju, da ist er! Hey. Hätte ich die Wand nicht beg begrabscht, dann wär's gegangen. Aber gut, ich schmeiß einfach kiloweise Geld hin. Ich muss eh, glaube ich, 500 hinschmeißen für'n Erfolg. Komm, hab keinen... Ich will doch nur heilen! Weg, du Hund! Lass auf, Rügel! Ich bin ein Grün! So ein. ist ein Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. Gar nichts kennst du. <lacht> Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Ihr ja, habt's gehört. <lacht> ja, ich könnte jetzt eh nichts anderes machen, weil ich in dieser Rüstung stecke. Und wenn ich die Mission ablehne, dann wäre ich, glaube ich, irgendwo bei... Müsste ich nochmal den ganzen Verfolgungsscheiß mitmachen und so. Aber... Wieso hat die Wache einen Lebensbalken? Werden wir angegriffen? Wahrscheinlich. muss die Formation halten. Boah, das sind so wunderschön. Ich wette, unser Onkel greift uns an. Ey, das war nicht meine Schuld. Ey, dieser Spaß, die sind in mich reingelaufen. Oh, ich würde mal liebsten so eine boxen, aber ich darf nicht. Oh, ich hasse die Wachen. Okay, ich bin auch nur unauffällig mit meinen eigenen Waffen, aber es wäre halt schön gewesen, wenn sie da wenigstens ein bisschen anpassen. Oh. es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es ich warte. Komplikationen. Aber wir haben das Artefakt beschafft. Und wir haben es vorsichtig zu euch gebracht, genau wie befohlen. Wir freuen uns schon auf unsere generöse Belohnung, die ihr euch sicher bereits überlegt habt. Ezio, das ist lange her. Hm. Rodrigo, also, wo ist er? Hm. Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. <lacht> ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Ich mache zu Tode. Ja, du solltest da hinten vielleicht weg, Junge. Komm, komm, komm. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Ja, die Wache kann man schön kacken gehen. Dazu hat so eine Langwaffe, mit der müsste ich jetzt vier Gegner gleichzeitig umbringen. Boah, da hat zu viel Leben. Muss musst du erst den kleinen loswerden noch? Ah, würde es hinmachen halten jetzt den hier. Dann kann ich Rodrigo alleine machen. Ah nee, das. Onkel. Okay. <lacht> Keine Sorge, Neffe, du bist nicht alleine. Wolpe. Was tut ihr denn hier? Küchenmesser. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Aller Jetzt werdet ihr alle sterben. Macht ihn fertig, Hetzjunk. Wir sind hinter euch. Ja, ich wünschte, ich konnte es machen. Kommt schon. Die Jatter nach der Schäde 3. So, du Drecksong. Zum Glück hat meine Rüste noch die Werte von der, die ich habe, von Ezio, äh von Altaïf. Nur die, nur das Skin ist anders. Glaube ich nicht. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beide uns vorstellen können. Oh. Offenes Kombat ist einfach nicht für Assassin's Creed. Wunderbar etwa. Das ist für meinen Vater. Guter Versuch. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Nein! Ich muss ihm hinterher! Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora! Was... was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein. Aber ihr kam. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Nicolo di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Wolpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt seit Jahren, haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Oh yeah. Oh, das stimmt. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts, Nichts ist, ist wahr. Alles ist, ist, erlaubt. ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Okay. Das ist voll cool. Wir sind eigentlich erst jetzt ein Assassine. Wir haben den Apfel Eden Und in Venedig kann uns niemand mehr... Oh was, wir sind schon zu weit. Scheiße. Venedig sind wieder der Held jetzt. Ich finde es immer cool, so in Slamo noch zu hüpfen. Ich sage das jedes Mal, wenn ich es mache. <lacht> aber. Wir werden erst jetzt ein Assassin? Und ich dachte, all diese Menschen sind einfach nur so ein bisschen Bonus und so und. haben sonst ihre sind aber alles Assassinen. Das ist schon cool. Mal schauen, wie sich das noch weiterzieht. Oh, wir Alles okay? Besser aufhören? Nein! Ich muss zurück! Sofort! Hm? Komisch. Das wird jetzt mega oh, useless, dass hier rauskommt. Oh, oh Mann. Sean? Irgendwas passt nicht. Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Oh. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. freudig. dich. Genau da führt deine Reise hin. Okay. Ich dachte, der Vatikan kommt erst im Brotherhood vor. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Vielleicht habe ich das komplett falsch im Kopf gehabt, aber ich dachte, der Vatikan kommt erst im Brotherhood. Und, also es gibt eine Szene hier drin, wenn ich alle Aussichtspunkte habe erst, aber... Vielleicht habe ich das komplett falsch. Reparierte Erinnerung, Sequenz 12 ist jetzt verfügbar. Ja, ich glaube, das ist die, wenn ich alle Aussichtspunkte habe normalerweise. Ich wusste nicht, dass es die als DLC auch gibt. faszinierend was ist das, leonardo wofür ist es gut das kann ich dir genauso wenig erklären wie warum sich die erde um die sonne dreht ihr meint die sonne um die erde es besteht aus materialien die es nicht geben kann. und dort handelt es sich um ein sehr altes artefakt dieser kodex nennt es einen edensplitter der spanier er nannte es den apfel etwa Evas apfel vom baum der erkenntnis willst du etwa andeuten dass dieses ding das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forli. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Okay. Aber wir haben es ja auch For Lee gesagt, also anders betont For Lee, aber hm, mal schauen. Ja, auf jeden Fall haben wir die Nummer, wir können jetzt eigentlich überall machen, was wir wollen. Also, nicht was wir wollen, aber sie werden nicht so schnell aggressiv auf uns, weil wir cool sind jetzt. Und jetzt erst sind wir ein Richtig-Assassin, stimmt, wir haben das Ritual nie gemacht. Es lädt ein bisschen länger. Und der Dude wurde 1493 einfach mal... Wir sind jetzt Sequenz 13, ist auch vorhanden. Was ist das? Sondererinnerung und eine reparierte Erinnerung. Hm. Wir machen zuerst die reparierte Erinnerung, würde ich sagen. Ich glaube, die Sonderredung ah, hätte ich ja. eben nur bekommen, wenn ich Seht, ähm, alle Aussichtspunkte hätte, kostenlos. Hielt ich euch für etwas also, ihr ist dabei, aber, aber das Assassin? sind DLC-Erinnerungen, glaube ich. Hm. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ah, das Obwohl, ist aber cool. Ich ließ ihn töten. Oh. oh. <lacht> Wir fanden heraus, dass Girola Moriario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. <lacht> Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Soft. Äh. Und überhaupt unausgehlich. Hey, like, ihr Weitere Weitere rufen, an. ihr euch unter ihren Oh nein. Ah! Was? Also abgesehen davon, dass ich jemanden getötet habe, was schaut. Ist irgendwas passiert? Oh ja, das sind mehr Tote später? was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanalien, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. <lacht> Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, Porco Demonio. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Habe ich den Kacke gebitch deine Stoffen? Nein, ich Weiter geht's. Wir haben noch was zu erledigen. drinnen, Niederträchtige Bastarde! Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta, vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Hey! Ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr Rückgang! Da drüben gerade. wahrscheinlich. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim! Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen? Ach, die Dame ist doch nett. Irgendwie sind die komplett schwach. muss ja eigentlich fast dieser Tunnel da sein oder? Nee, das ist ein Gitter. Oh ja, das war jetzt schwer. Den hätte ich jetzt nicht einfach... Ich dachte jetzt wirklich, das ist so ein versteckter Gang, da muss man ein bisschen schleichen und so. Nein. Nein, nein. Kommst du, das Stadtschreier schreit immer noch rum? Ist mir egal. Muss ich da hoch? Ich muss mal gucken, wie hoch ich muss. Ja, da ist es. Wie komme ich darüber? Da ist eine Leiter. Ah, ich, prob ich probiere es. Komm. Boah, die Dame hat das drauf. Da würde ich mir das auch nicht unbedingt anlegen der sprüche drauf die sind nicht so sauber aber die soldaten sind komplett scheiße können gar nichts jetzt. Weiter. Ich meine Hidden Blades wieder. Okay, Katrina ist wieder geheilt. Ich vor allem auf drei Leben drunter. Und jetzt? Entschuldigung. Ja, ein bisschen drauffahren ist auch geil. Oh ne. Und Platz. Aber ganz ehrlich, die Wachen sind doch, doch komplett lächerlich im Vergleich. Viele schwere Gegner, haben. eigentlich alle schon. Noch ein Toter. Was ist passiert? Und die Stadt zu infiltrieren ist schon cool. Was oh, sind das viele jetzt? eigenen Leute von nach vorne geschubst. Ja, okay, die NPCs kriegen schon gut auf Schnauze, deswegen ist gut, dass sie nicht so stark sind. So, ich bin den kurz. Boah, Okay, doch. Kann ich jetzt einfach so shoppen gehen? Hm, Nein. Nice. Ein Hinterhalt. Oh ja. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin gerade erst vor der Küste. Gut, cool, dass sie die Stadt übernommen hat. Da haben wir ja noch einen. Ähm, den Kleinen, den ersten. Pazzi besiegt, den Kleinen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den jungen Pazzi auf jeden Fall. Und sonst ganz viel gemacht. Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Etio, lass diese Bastarde nicht hier rein. Mirna. Mhm. Ich hab Geld gehört. Heißt es, ich hab wieder... Oh, okay. Das heißt, ich muss die Missionen machen, sogar. Okay, die können wenigstens mal ausweichen. sind das für Orte, was kann ich da machen? Ah, Munition auffüllen. Hey. Okay. Ah, die wollen wirklich, dass ich mehr damit spiele. Ah, die Waffe ist scheiße. Sobald sie sich einmal wegbewegt haben, die visiert er nicht mit. Das ist voll doof. E-Kacken. Weiter. Ich glaube, ich muss eher allein mal aufräumen. Dann. Man kann es hier ja probieren. Ich wollte es halt mal trotzdem machen noch. Aber irgendwie. Kannst du? Du hast eine fucking Waffe ausgerüstet, Junge. Okay, das kann man nur bestehen noch natürlich. Wunderschön machst du das jetzt hier. Okay, ich nehme die Waffe, ist ja gut. Okay, das mit der Kanone funktioniert noch gar nicht eigentlich. Und such das gesamte Gebiet. Da, da. Nein, hör doch. Kannst du eigentlich auch mal erkennen, Feinde da stehen. Meine Fresse. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt schon zu Sequenz 13 komme oder nicht. Ich bin dann sehr verwirrt, was da gerade abgeht mit den Sequenzen. Wie auch immer, wir beenden mal die Folge. Wir machen nächste Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.